Einen wunderschönen guten Morgen. Kurz vor den Feiertagen schlich sich noch 16.2 auf unsere Geräte. Nicht nur mit den typischen Fehlerbehebungen, sondern in einer Handvoll neuer Funktionen. Deshalb gehen wir dieses umfangreiche Update heute mal durch. Staccato-Style. Bam, bam, bam.